Hallo alle zusammen. Hier erfahren Sie, wie Sie Daten von X-Ray-Array-Laufwerken, ger nas geräten wiederherstellen können. Aktivierung des PP-Protokolls und Konfiguration von werk ordner in RAID NAS. Bei diesem Modell des nas geräts von NetGear werden die angeschlossenen Festplatten, die zur Datenspeicherung verwendet werden, automatisch zu einem X-Ray-Array kombiniert. Diese Technologie zur Organisation des Festplattenplatzes nutzt automatisch den gesamten genutzten Speicherplatz, der unheimlich von der Kombination der verwendeten Laufwerke redundant gemacht werden kann. Alle Serverfunktionen werden von einem Linux-basierten Betriebssystem gesteuert. Das NENGAR als NAS-Betriebssystem bezeichnet. NENGAR-Geräte können in zwei Gruppen unterteilt werden. Die erste Gruppe umfasst Geräte, die vor 2013 mit Betriebssystemversionen bis zu NAS-OS-Version 6 veröffentlicht wurden. Bei diesem Gerät ist Speicher wie folgt organisiert: Die Festplatten werden in Partitionen aufgeteilt, die mit MD zu einem RAID-Array zusammengefasst werden und dann werden die md arrays zu einem einigen Level-Volumen zusammengefasst. Was das Dateisystem betrifft, so verwenden diese Konfigurationen das XT-Dateisystem. Die zweite Gruppe umfasst Geräte mit NAS-OS 6, die 2013 oder später veröffentlicht wurden. Die häufigen NETGAR-NAS-Geräte sprechen Daten anders. Die Festplatten werden nach wie vor mit MD zu einem RAID kombiniert, aber der nächste Schritt ist, das, dass das Dateisystem nicht leer Wie alle Geräte dieser Art sind sie empfällig für Hardware- und Softwarefehler, so für Ausfälle. Bei der Auswahl von Software zur Wiederherstellung von Daten aus in RAID-NAS zusammengestellten festplatten sollten Sie daher je nach Gerätetyp auf die Unterstützung des Dateisystems achten. Auf dem das Netzlaufwerk aufgebaut ist. Jede Änderung des RAID-Levels des RAID-Nas-Volumens führt zum Loschen aller Daten. Um den Verlust wichtiger Informationen zu vermeiden, sollten Sie daher Ihre Daten auf einem anderen speichergerät sichern, bevor Sie den RAID-Level und andere Einstellungen ändern, die ein Überschreiben der Laufwerke verursachen könnten. Im Fall einer versätzlichen Loschung, Formatierung, Beschädigung des Geräts usw. so benötigen Sie eine spezielle Software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 Lassen Sie uns zunächst verstehen, was die X-Ray-Technologie ist, damit Sie ein grundlegendes Verständnis haben, bevor Sie eine Software auswählen und mit dem Revolte Beginnen. X-Ray ist eine automatisch expandierende Ray-Technologie, die nur auf Rayna Systemen verfügbar ist. Mit X-Ray müssen Sie sich nicht mit den komplizierten Details von Ray auskennen, um Ihr System zu verwalten. Mit dieser Art von Array können Sie Ihren Speicherplatz erweitern, ohne Ihre Festplatten neu formatieren oder Ihre Daten an einen anderen Ort mh, verschieben zu müssen. Da die Erweiterung interaktiv erfolgt, können Sie das raid system so lange nutzen, wie das Volumen wächst. Da es sich bei X-Rate um eine die Single Volume Architektur handelt, hat Ihr Speichersystem, wenn Sie Ihre Festplatten für die Verwendung von x ray konfigurieren, nur ein Volumen, das auf allen installierten Festplatten besteht. Die Single volumen Architektur hat zwei mh, wesentliche Vorteile, einfache Systemverwaltung und automatische Erweiterung. Wenn zusätzliche Festplatten oder Laufwerke mit großer Kapazität hinzugefügt werden, wird das x ray automatisch erweitert. Mit dieser Art von RAID können Sie ein System mit einem einzigen Laufwerk einrichten, dann ein zweites Laufwerk zum Sch Schutz der Daten hinzufügen und um dann weitere Laufwerk Laufwerke zur Erweiterung der Speicherkapazität hinzufügen. Beachten Sie, dass X-RAID mindestens zwei Festplatten benötigt, um die Ausfallsicherheit zu gewährleisten. Dieser RAID-Typ nutzt die Kapazität eines Laufwerks zum Speichern von Daten und reserviert die Kapazität eines zweiten Laufwerks für die Datensicherung, sodass Daten im Falle eines Laufwerksausfalls wiedergestellt werden können. In der Regel entspricht die Gesamtspeicherkapazität der Kapazität aller Laufwerke, abzüglich der Kapazität eines Laufwerks. Jetzt können Sie auf dem Bildschirm sehen, wie x die neuen Festplatten verwendet. Die erste Festplatte, die Sie installieren, wird für den ersten ungeschützten Speicherplatz verwendet. Die zweite Platte ist für die Datensicherung bei der Informationen reserviert. Und die Installation zusätzlicher Festplatten erhöht den Speicherplatz. Wenn Sie physische Laufwerke von einem anderen System wiederverwendet, um die Kapazität zu erhöhen, müssen alle vorhandenen Daten auf diesem Laufwerk gelöscht werden, bevor Sie das Laufwerk zum X-Rate-Volumen hinzufügen. Wenn richtige Informationen auf dem Laufwerk gespeichert sind, sollten Sie diese auf ein anderes Gerät kopieren. Wir haben uns also damit erfasst, was X-Rate ist. Das disk rate wird automatisch erstellt, und nun wollen wir uns ansehen, wie man den Netzwerkzugriff auf das Laufwerk einrichtet. Öffnen Sie dazu die Registerkarte Dienste, Standard, Dateiprotokolle. Aktivieren Sie hier das FTP-Protokoll, indem Sie ein Hexen davon setzen und klicken Sie dann unten auf Übernehmen. Das FTP-Protokoll ist nun aktiviert und wir können uns mit dem Server verbinden. Fügen Sie außerdem ein Netzwerk. Ordner hinzu und konfigurieren Sie den Netzwerkzugriff auf diesen Ordner. Um einen neuen Netzwerkordner hinzufügen, öffnen Sie die Registerkarte Freigegebene Ressource, Freigegebene Ressource hinzufügen. Geben Sie einen Namen für den neuen Ordner an. Fügen Sie eine Beschreibung und ein Kennwort hinzu und klicken Sie auf Übernehmen. Der neue Netzwerkordner wurde erstellt. Nun müssen wir den Netzwerkzugriff auf diesen Ordner konfigurieren. Der Ordner wurde mit Standardzugriff hinzugefügt. Um den Zugriff auf die freigegebene Ressource zu konfigurieren, geben Sie auf die Seite Liste der freigegebenen Ressourcen. Klicken Sie vor den neuen Ordner. Auf das zu aktivierende Netzwerkprotokoll. Ändern Sie dann den Standardzugriff auf Nur Lesen-Modus oder Lesen-Schreiben übernehmen. Der Netzwerkzugriff für das neue Verzeichnis ist aktiviert. Nun können Sie sich über mit dem Server verbinden und Informationen auf das Laufwerk schreiben. Die Funktion des Papierkorbs für das ist auch diesem NAS nicht verfügbar. Das heißt, wenn Sie sie versehentlich löschen, gibt es keine Möglichkeit, sie wiederherzustellen. Verwenden Sie die Hetman Rate Recovery Software, um versehentlich gelöschte Informationen wiederherzustellen. Hardware- oder Softwarefehler Fehlerkonfigurationen, versetzliches Loschen, Formatieren usw. So können zum Verlust wichtiger Daten auf dem Festplattenarray eines NAS-Geräts führen. In jedem dieser Fälle benötigen Sie ein zuverlässigen Toll, um die Informationen abzurufen. Nicht jede Wiederherstellungssoftware unterstützt den, den tip daher sollten Sie dies bei der Auswahl äh, berücksichtigen. Außerdem ist in den meisten X-RAID-unterstützten Programmen das Prinzip der Informationen- Suche auf den Festplatten so ausgelegt, dass bei einer Beschädigung einer Platte im Array alle anderen ausfallen. Hacking Raid Recover ist eine umfassende nato die Ihnen in verschiedenen Fällen bei der Wiederherstellung Ihrer Dateien helfen wird. Hardware- und Software-Fälle, Fallkonfiguration, persönliches Loschen von Dateien, Formatierung der Festplatte. Es unterstützen die meisten gängigen Dateisysteme, einschließlich NAS-Systeme und alle gängigen raid typen ist. Äh, x -Rate. Das Prinzip der Analyse ist so konstruiert, dass das Programm in der Lage ist, ein X-Rate Array auch ohne ein einziges Laufwerk zusammenzustellen äh, und Sie werden in der Lage sein, alle Informationen daraus wiederherzustellen. Bitte beachten Sie, dass Sie, bevor Sie mit der Datenwiederherstellung beginnen, freien Festplattenspeicher vorbereiten sollten der der Kapazität der wiederherstellenden Daten entspricht, damit Sie die wiederherstellten Informationen vom Festplatten-Array kopieren können. Öffnen Sie die Laufwerke aus dem NAS und schließen Sie sie an Ihrem Betriebssystem PK an. Stellen Sie sicher, dass alle Laufwerke in der Windows-Datenträgerverwaltung erkannt werden. Klicken Sie dazu mit der maustaste auf das Startmenü und öffnen Sie die Datenträgerverwaltung. Wenn Sie auf, ähm, gefordert werden, die Festplatten zu initialisieren, stimmen Sie dem auf keinen Fall zu, da Sie dadurch überschreiben werden könnten. Wenn Sie versuchen, Daten von einer äh, Reihe von Laufwerken wiederherzustellen und auf der Hauptplatine des PKs, auf den äh, Sie die Laufwerke anschließen wollen, nicht genügend Steckplätze vorhanden sind, können Sie ein Laufwerk weniger als die Gesamtzahl der äh, Laufwerke im NAS anschließen. x ray kann ohne ein Laufwerk betrieben werden, da eines der Laufwerke äh, die Informationen der anderen Laufwerke enthält. Installieren Sie Hetman Rate Recovery auf Ihrem Computer und führen Sie die Software aus. Wie ich bereits sagte, werden Informationen folgendermaßen auf Datenträger verteilt. Die erste Platte schreibt die Informationen, dann kommt die Datenpartition. Diese Partitionen werden zu einem zusammengesetzten Bootvolumen kombiniert, das im Programm als lokale Festplatte erscheint. Hier sind unsere Festplatten mit solchen Informationen am Anfang jeder Platte gefolgt von einer Datenposition und der reservierten freien Speicherplatz. Hier ist das zweite Laufwerk mit Qualität und zwei äh, weitere Laufwerke. Und ganz unten sehen Sie das Netzlaufwerk ein zusammengesetztes Volumen aus vier Laufwerken. Wenn das Programm es korrekt erkannt hat, werden hier seine Kapazität und sein Detailsystemtyp angezeigt. Zur Verraschung hm, habe ich die erste Platte ausgeschlossen, da dieser reaktiv Outbot basiert. Alle Informationen werden zuerst auf die erste Platte geschrieben, bevor sie voll ist, und erst wenn sie voll ist, werden sie auf die anderen Platten geschrieben. Das Programm sollte die fehlende Platte von der Prozessplatte subtrahieren und das kollibierte Array erstellen und anzeigen. Um nach Informationen zu suchen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Datenträger Öffnen. Wählen Sie R der Analyse und starten Sie den scan Das Programm analysiert die Laufwerke und zeigt deren Inhalt an, wenn es fertig ist. Wie Sie sehen, wurden alle Daten gefunden, die sich auf dem Netzlaufwerk befanden. Im Falle des X-Ray 11 waren die Daten auch ohne Anlaufwerk noch intakt. Wenn Sie nach gelöschten Daten suchen, sind diese hier mit einem roten Kreuz gekennzeichnet. Zum Wiederherstellen markieren Sie die Dateien, die Sie wiederherstellen möchten und klicken Sie auf Wiederherstellen. Geben Sie dann den Pfad an, in dem die Dateien gespeichert werden sollen und klicken Sie erneut auf Wiederherstellen. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, finden Sie die Dateien in der Ordnerin mit dem angegebenen Pfad.